Und damit ganz herzlich willkommen. <lacht> Hi. <lacht> okay, gut. Deine ganzen, Sachen ja gut. Sind, deine ganzen Sachen sind jetzt hier gerade gespawnt. Ja schön. Ja, also <lacht> damit ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge Green Hell. Ja, Nico ist erstmal gestorben. Ich bin mal gespannt, ob er den Weg hierher findet. Ja... Ähm, ich habe äh, gerade noch Pilzboard, gesehen Ich, ich habe gerade noch gesehen Dass ich irgendwo einen Ekel habe Den mache ich gleich mal weg Du hast einen Ekel vor was Keine Ahnung Ich krieg hier einen Ekel äh, Ich, ich, ich kriege hier geistige Weg geistige Geistige Gesundheit Minus 2 wegen Ekel Deshalb habe ich die mal kurz wegmachen müssen aber ich sorge jetzt erstmal dafür, dass wir wieder Palmblätter hier haben. So. Jetzt gucken wir mal, wie viele Palmblätter wir denn überhaupt aufnehmen können. Vielleicht finde ich Drei. den Weg doch nicht. Doch, da hinten doch. hier. Wir sind ja einmal über den Fluss, ne? Drei. Oh. Na, so halb über den Fluss. Lol hier auf dem okay, Kram fünf. rum. Fünf Palmblätter kann man nehmen. Du siehst jetzt aber eher ein schlechtes Zeichen, da ich deinen Namen immer noch nicht sehe. Hey, eigentlich ja. Äh. War das das hier? Verarschen. Du musst so einen Baumstamm hochlaufen, ja? Ja. I know. Oder hm. was der da hinten? Ich versuch's mal am Ende, warum schon da hinten? Ah, ja, ja, ja ich glaube da hinten seh ich was. Ja, da. Was brauchen wir denn? Was hast du da noch aufgestellt? Brauchen wir noch mal lange Stöcke? Nee, nur Bananenblätter. <lacht> Bananenblätter. Aua. Ah, nein, ich, ich sehe hier doch noch zwei Stöcke, die wir da reinmachen müssen. Oder bin ich ein bisschen doof? Das ist eine Frage. Ja. Hm. Guck mal, hier, werden hier bei dir ja auch noch so zwei nicht ausgefüllte lange Stöcke angezeigt? Ja, dann haben wir die wohl noch nicht in installiert. Und du machst hier da unten das äh, Bett. Bett. Und ich, jo, ich bin mit... hier gestorben. Nehmen, nehmen, nehmen, nehmen, nehmen, nehmen, nehmen, nehmen. Also da muss man alles <lacht> einzeln nehmen. Ja. eine Larve, und ein Stock, und ein unbe unbekannter Pilz, und noch ein Stock, und noch ein unbekannter Pilz, und kleiner Stock. Guck mal, dass du, das, guck mal dass du das Bett fertig kriegst, dass wir wieder Energie kriegen. Ich bin... Oh, bin ja schon dabei. Ja mach mal schneller. Meine Fresse. Ein Bananenblatt. Noch eins. Noch eins noch eins. Okay, fünf kann man schon mal mindestens. Ja, ich kann auch fünf Palmblätter nehmen. Ich bin fertig. Es ist fertig, oder? Was ist fertig? alter wir brauchen noch mal zwei lange Was? Stücke. oh fuck off! Was häschelst, du hier so rum? Ich habe keine Energie gerade. Und noch ein Bananenblatt. Und noch ein Bananenblatt. Bananen Nein! Bananenblatt. Du ist jetzt nicht dein Ernst. ist du umgekippt? Nee. Guck mal, das, das Bett. Da? Ja. Ein Bananenblatt fehlt. Ja. Wenn du irgendwo ein lang... die keins mehr. Ja, hier. Du Held. Oh, hier? Nimm das da. Oh. Donnerwetter. Bananenblatt. Wusste ich doch. Dass du noch eins ich brauche aber noch irgendwo einen langen Stock. Ich habe einen langen Stock. Uh. Du kannst deine Konstruktion zerstören, indem du mit einer Waffe auf sie einschlägst. Soll ich mal Spiel? Oh, ich kann Spiel speichern. Halte an, hast du gerade gehauen? Ja, warum habe ich dich getroffen? Nee, aber ich habe hier steht, hier Spiel steht Spiel speichern. Speichern. Ah, lol. Hier schlafen. Gute Nacht. Ah, gute Nacht. Jetzt regenerierst du, oder? Ja, aber auch nur so ganz langsam in Echtzeit, weil... Ach so. Okay. Ja, ja, okay, passt. Egal. Wow, das habe ich jetzt einfach nur kaputt gemacht und kriegt nichts davon. Geil. Wie lange sind die Balken? Die gehen weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Oh, ich muss was trinken. Ja, ich wach mal auf. Kannst du auch mal schlafen gehen. Ja, okay. Ich muss jetzt gucken, dass äh, ich was zu trinken kriege. Guck mal, im Tagebuch, vielleicht steht da irgendwas? Ich brauche äh. was zum Trinken. Stand das bei dir auch? Ja. Dreckfieber, Egel. Wir brauchen zwei, wir brauchen zwei Bette. Betten. Bette. Ja. Na, du? Damit man die ja, Nacht dann... überspringen vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Okay, wie kann ich die Uhr nochmal öffnen? Ich glaube so. Äh, F. Nee, das ist blockieren. F. Ähm, ich brauche... Oh, was, was ist das Gelbe? Das frage ich mich auch. Und das Grüne? Und das Rote? <lacht> oh, ich weiß, was das ist! Ähm, das sind fette Kohlenhydrate und, äh... Haier. Ja. Ha ja. äh, Fleisch? Ich trinke mal schmutziges Wasser, ne? Wie kriegen wir denn sauber Ich wasche mich. Ich wasche mich im Dreck. Geil. Nein, bloß nicht, dann kriegst du... Aha. <lacht> no, bad idea. Oh, bad idea. Ich hab Parasiten. Geil. Oh Mann, ey. Okay, was muss ich jetzt gegen Parasiten wir machen? Müssen, wir müssen wir müssen mal wir müssen mal wieder Steine suchen. Was muss ich gegen Parasiten machen? Egel, Fieber, Parasiten. Wirkung: erhöhter Verbrauch von Mengenelementen. Bekannte Behandlungsmethode: die Einnahme von Pflanzen mit natürlichen antiparasitären Eigenschaften tötet die Parasiten ab. Haya. Giftete Wunde, Kratzer, Schramme, geistige Gesundheit. Wird sehr eines Produkts mit einer natürlichen Antistress oder ruhiger Schlaf? Ach, einfach nur schlafen erhöht die geistige Gesundheit. Das ist ja geil. Ich dachte, das sei echt eine Challenge, die geistige Gesundheit zu halten. Soll ich hier mal diesen Megabaum abfällen? Wenn du es kannst. Bestimmt nicht, aber ich versuch's. Wo ist meine Axt? Meine Axt ist weg. Ja, wie gesagt, wenn du stirbst, dann die Werkzeuge verlierst du. Ach, die Werkzeuge, okay. Ja. Na ja gut. Ich baue hier mal. Ein äh, was dann war. muss ich. Ich so bin hungrig. Ja, gegen Hunger kann ich was machen, glaub. Dafür muss ich hier nur ein Feuer aufstellen. Feuer, stell dir mal ein Feuer auf, bitte. Ich such mal oh. noch nach langen Stöcken. Mach du das? Äh, Feuer haben wir hier. Kleiner Stock und Stock. Ja, das haben wir ja. Äh, hier in und in, in der Hütte, wo alles abfackeln kann? Nein. Bitte nicht. So, Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Stimmt sicher ja jetzt auch weg. Oh. Moment, das war ja hier Holzscheit sammeln. Nimm das mal auseinander. Kriegst ja genau so ein Feuerbrett. So war das doch, glaub. Was? Ich hab ein Feuerbrett aufgesammelt, aber nicht aufgesammelt. Hä? Kann mir das... Hä? Kann uns gerade einer erklären? Im, Im... Dings? In deinem Inventar? Ja. Ja. Ich habe gerade so ein... So ein Holzscheitel... Holzscheit auseinandergenommen. Ah, hier. Ich muss das Feuerbrett natürlich erst noch herstellen. Wusste ich. Und ein kleiner Stock. Genau. Handbohrer. So. Also, falls du noch Stöcke und kleine Stöcke brauchst, hier liegen ganz viele. Werkzeug, um Glut herzustellen. Äh, also, Bohrer darauf. Oder so. Ne. Oh, was habe ich denn? Ich habe einen Pilz. Okay. Oh, hab ich einen Pilz? Benutzen. das geht nicht aufs Feuer. Was ist denn ein anderes Werkzeug, um... ...Blut herzustellen? Äh, so. Ein Stock? <lacht> Trockenes Blatt. Nein, du sollst den... ...Holzscheid aufnehmen. Ich habe hier Feuerbret. Willst du Feuerbret? Ah! Feuer! Huge, huge, huge! Ich hab Feuer! Und jetzt? Huge, huge! Oh! Eine Fackel! Okay, jetzt kann ich meine Fackel anzünden. Ist gut, dass ich die jetzt anzünde, ey! Alter! Kann ich jetzt hier mein Fleisch hinwerfen? Oh ja, ja guck mal! Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Da! Hier. Klapperfleisch. Klapper Klapperschlangenfleisch. Und wann ist es gebraten? Das siehst du nicht, wenn so ein Ding durchläuft? Dass so ein Ding ja, durchläuft? Wie hast du das gemacht? Einfach raufschmeißen? Naja, ähm, auf, ähm, Alter. Ja, auf. Äh, einfach auf den Rucksack gehen und dann das Fleisch dorthin ziehen. Einfach dahin ziehen. Ja. Du müsst ja auch Schlapperfleisch haben. Nein! Wie nein? Äh, ich hatte, ja, hab. Ah, hier. Okay, es. hat das Ding nur zwei äh. Äh. Blut erforderlich? Ähm. Das hat ja. wunderbar geklappt. Wie macht man Blut? Äh, dafür brauch. Ja, ich weiß, dass schon gehabt. Moment. Ja, Schnauze, ey. Nee, Quatsch. Benutzen, so. Zack, da müssen trockene Blätter. So geht, ich habe keine so trockene geht Blätter. geht mein Leben immer weiter runter, wenn ich schlaf? Macht überhaupt keinen Sinn. Warum geht mein Leben runter, wenn ich schlaf? Wie, wie kriege ich, krieg ich... Ja, runter? weil die Krankheiten sich weiter uh, verbreiten in der Zeit. Ja, aber ich hab grad nichts an mir. Sigi? Keine Ahnung. Okay. Ich hab auch gar keine Seile mehr. Äh. Nee, ich hab nichts an mir. Ich sehe nichts an mir. Aber absolut gar nichts. Hat, hat es dir eigentlich irgendwas gebracht, da unten zu baden? Äh, keine Ahnung. Ah, so kriegt man trockene Blätter. Schmutzig. Schmutzig. Schön, dass die, schön dass, wie schön, dass die Blätter hier im Regen trocken werden. Oh nein, ich habe Parasiten. Okay, ich auch. Und ich weiß nicht, was gegen Parasiten hilft. Deswegen denke ich mal, sind wir alle dem Tode geweiht. Alter, wie kann, wie komme ich denn solchen Viechern hinterher? <lacht> Aua Als ob Was? Die Klapp Was? da wieder eine Klapperschlange ist an exakt der gleichen Stelle wie vorhin auch Und ich laufe natürlich drauf. Okay. okay, interessant Ich habe jetzt Parasiten, ich gewinne aber Leben Oh ne, ich will hier leben Geil ich habe Hunger, schon wieder. Lehm nehmen? Lol, ich habe okay, Fluss, hab Flusslehm. Wenn du im Wasser bist, kannst du auch Flusslehm nehmen. Flusslehm? Ja. Und was macht das? Ich habe absolut keine Ahnung. Nein, Man kann eine Lehmwand machen, ich habe einen neuen Eintrag. Geil. Hier, ich habe Lehm mitgebracht. Aber wir brauchen erstmal Steine. Ähm, wo ist der Lehm hin? Okay, ich habe den Lehm einfach da hingeschmissen. Wir brauchen Steine. Immer noch. Ja, okay, wo kriegen wir Steine her? Frag mich nicht. God, I'm thirsty. Ja, ich weiß, dass du durchsteck bist. Stell dich nicht so an. Keine Ahnung, wo man hier Steine kriegt. Oh, ich äh, sterbe gleich. Wieder. Okay? Ja. Was ist rot? Ich weiß nicht, was rot ist. Was ist rot? Scheiße, das Fle mein Fleisch hält nur noch. Wie, wir müssen das Feuer wieder ankriegen. Ja, yes, sag mir das. Wie? Moment, wenn ich, ich, ich, ich jetzt, wenn ich oh. jetzt genug... Vielleicht habe ich jetzt genug Zeit, vielleicht habe ich genug Zeit. Vielleicht, vielleicht habe ich genug Zeit. Vielleicht reicht es gerade noch um hier, weil ich habe doch trockene Blätter. Hier, mach Feuer, mach Feuer, mach Feuer, mach Feuer, mach Feuer. Nein! Oh nee. Ich habe meine Axt gerade lol. Ich habe meine Axt gerade an dem Feuer kaputt gemacht. Geil. So, jetzt aber schnell. Komm, komm. Schnell, mach ein Feuer. Machen fucking Feuer jetzt. Los. Ich weiß, dass du es kannst. Nee, ich bin <lacht> zu müde dafür. Ich bin zu müde. ich muss, ich muss kurz ausruhen. Oh, okay, schlafe. Und sterbe dabei. Geil. <lacht> Scheiße. Man kann, man, man, man, man, man, man, man kann mit einem Stock und mit einem Stein, kann man eine Steinaxt herstellen. Und Toll. man kann... Wie geil! Hä? Wie bist du wieder hier gespawnt? Ähm, beim Bett. Ach, weil wir da gepennt haben drin. Anscheinend. Oh. Wir brauchen Steine. Wir brauchen Steine. Ja, das, das sage ich schon die ganze Zeit. Ja, komm, lass mal auf Steintour gehen. Bist du bereit? Nö. Ich glaube, ich habe alles aufgesammelt jetzt. Ich würde auch nicht sprinten, das, wird, das kostet zu so viel Energie. Mhm. Da ist ein Krebs. Okay. Goll. Schnapp ihn hier. Der schnappt dich. Hm. Lass mal am Fluss entlang gehen, weil da müssten ja eigentlich Steine liegen. Hast du schon Steine? Hier, ich ja. habe einen. Hier, hier, hier, hier sind welche. Hier Apfelschnecke. Was sind Apfelschnecken? Ich glaube, glaub, die waren... schwächer. Um Energie zu sammeln, benutze das Bett oder drücke C. Oh, Warte mal. Ich glaube, aber die, die diese Schnecken, die waren irgendwie gut gegen, gegen die waren irgendwie gut gegen vergiftete Wunden äh, oder so. ich. du kannst einfach auf dem Boden schlafen? Geil. Man braucht gar Siehst kein Bett. Mich? Wow. Siehst du mich wie ich bin? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. ne. Null. Wo bist du? Hier. Wo oh, hier? Da hier. Oh, hier ist ein Stein. Moment. Sammeln. Hier. So, ja, leg dich noch mal hin. Apfelschnecke essen. Ah, vier was? sind Proteine. Das rote sind Proteine. Ja. Oh. Ich glaube, du wirst aber gerade grün. Was? <lacht> Für sich dein Charakter so... ...disgusting. <lacht> <lacht> Hier ja, sind Seile übrigens, wenn du Seile willst. Oh, noch mehr unbekannte Pilze, geil. Unbekanntes Zeug immer mitnehmen. Ja, vor allem, ich, ich, ich kann dir nicht mal sagen, wie wir so ein Tier kriegen. Ich hab eine Feder. Nochmal eine Schnecke, geil. Ich kann dir halt bislang nicht sagen, wie wir so ein Tier äh, erlegen. Mit dem Speer. Ja gut, aber dafür müssen wir erstmal Steine finden, wa? Ja. Ich hab einen Stein gefunden. Ich habe jetzt 7 Steine. Wir müssen mehr Steine finden. Hm, ich habe jetzt 9. Oh nein, da will ich nicht runter. 10, 11. Wie viele Steine kann man denn nehmen? 14. okay im Wasser, sind ganz viele, Im Wasser sind ganz viele Steine übrigens. Ja, ja, auch. Sagt er und findet keine. Ja, jetzt finde ich auch keine mehr. 18. Wollte oh, hier sind Fische im Wasser. Ja. 21. Hä, wo bist denn du? Oben. Ja. Warum findest du so viele Steine? Oh, hier sind 24. Steine. 24 The fuck? Ja, okay, 27. lass mal alles mitnehmen, was geht. Weil Steine sind irgendwie so... 28, äh, 29. Ja. Oh, da kann mir gerade ein, ein großer Stein entgegen. Entgegen? 32. Holy shit. Ja, kann ja echt viel mitnehmen, ey. Krass. Und der... Ru Oh, okay, ich bin aber auch bei 41,9 von 50 Kilo, also ich kann den, glaub, nicht mal viel mitnehmen. Okay, ja, aber die ganzen Steine mal mitnehmen, die können wir dann da oben ja wieder hinlegen, weißt du? Ja, hier ist noch ein großer. Den, den nehme ich noch und dann gucke ich da, oh. Okay, Moment, wie viel hast du? Moment, ich gebe dir noch, ich gebe dir mal ein paar Steine, ich bin zu schwer. Läu ja. läufst du nutzen? <lacht> ja. <lacht> <lacht> wow. 50,1, Alter, verarschen. So. So. Wie siehst du denn das? Wenn du den Inventar in den Rucksack öffnest, siehst du, wie schwer der ist. 42,2. Hallo. Nee. Tierexkremente, geil. Wo? waren hier gerade äh, irgendwo auf dem Weg ein Und ein Weltschein bei uns aus hallo Hello. Weg mit dir Wir brauchen auf jeden Fall bitte ein, eine Axt und einen langen Stock Wir brauchen mal einen langen Stock jetzt So, äh, Handbuch. Gibt es irgendwie Lehmdusche? Ich glaube, in der Lehmdusche kriegt man wahrscheinlich sauberes Wasser. Hast du eine Lehmdusche? Sehe ich unter. Äh, bei, bei Wasser, so über. Du hast ja auf der rechten Seite ganz unten das Haus. Die Bärenfalle, ja, ne? dann so ein Tropfen. Und da ist die Lehmdusche. Eine Lehmdusche. Da brauchen wir zwei, vier Holzscheit, sechs lange Stocks, vier Seil, Lehmziegelstein. Vergiss es. Wo kriegen wir denn einen Lehmziegelstein her? Da brauchen wir ja erstmal was zum. Oh, Lehmziegelofen. Lehm. Braucht zwei, braucht Lehm drei Lehm Lehmziegelstein. Lol, das jetzt. Oh. Bist du schon wieder. Du musst mir. danke. Oh, ich glaube ich habe wieder einen Ekel. Oh, warte mal. Wie wie, wie, kann, wie kann man wie kann man die Beine hier im Mund sehen? Die Beine? Ja. In die, auf die Arme gucken oder die Beine. Äh, du gehst in Tab. Und dann hast du da rechts ja. die Lupe untersuchen. Ah. Ich weiß nicht, ob es da noch ein Kürzel für gibt. Geil, kannst du mal deine Hose ausziehen? Nein, nicht? Nee, nee. nee, nee du siehst, wenn, wenn, wenn, wenn der Ekel ist, dann ziehst du den nur da wo. Ja. Okay. Also bei mir sieht alles gut aus. Alter. Die Wildschwein, hilf mir fit. mal. Ich bin topfit. Moment mal, so so so ein Speer kann doch kein Ding der Unmöglichkeit sein. Ich versuch's mal mit. Kleiner Stock, kleiner Stock, Seil und ein Stein. Stock Klinge. Das ist doch schon mal, ist geht doch schon in die richtige Richtung. Damit kann man doch, soweit ich weiß, fischen. Oder zielen und schießen. Jetzt brauchst, du noch einen langen, jetzt brauchst du, glaube ich, noch einen langen Stock. Und dann das Ganze als Speer. Vielleicht? Ja. Ja. Hier ist ein langer Stock, aber wie kann man. Den, den langen Stock nimmt man doch nicht in, ins Inventar. Also den hat man doch nicht unterherstellen. Oder manche einfach oh. einen normalen Richtig Stock. Rechtsklick, herstellen. Ah, Moment mal. Äh, herstellen. Wo ist jetzt die Klinge hin? Alter, da. Äh, noch mal ein Seil drum. Noch mal ein Seil drum. Nö. <lacht> <lacht> noch mal ein Seil drum, noch mal ein Seil drum. Keine Ahnung. So, aber ob wir erfolgreich sind und ob wir vielleicht irgendwie noch an Essen kommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Das war's mit der zweiten Folge. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns... Alter, was hast du jetzt in der Hand? Meine Sperrklinge. Holy shit. Das sieht gefährlich aus. Ja, ich auch so, auf wir, dich. Ob wir erfolgreich sind, sieht in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao. tschüss